Du bist liebenswert, du bist gut genug. Das Gewicht oder Aussehen ist einfach eine zusätzliche Sache. Ich wollte lange selbstständig sein. Das war die beste Entscheidung. Ich fand es sehr cool. Und das ist genau, was ich damals gebraucht habe. Was zeichnet eine erfolgreiche Gründerin aus? Wenn ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, seid ihr genau richtig bei einer weiteren Ausgabe zu Gründergeschichten. Heute zu Gast... Remy Heik. Remy, herzlich willkommen. Remy, was machst du? Hi, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe vor zwei Monaten mein Business ähm, gegründet und in meinem Business helfe ich Frauen ähm, raus, diesen Diätzirkus rausgehen. Frauen, die gerne gesünder werden wollen und sich wohlfühlen in ihrem Körper. Was bietest du da? An Leistungen alles exakt an? Um, das mache ich mit 1 zu 1 Coaching um, oder in Gruppencoaching, das ist auch ein Format. Um, und am meisten, das, also mein Fokus geht, geht am meisten um, um, um gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Also ich bringe meine Kundinnen bei, wie sie selber diese gesunde ähm, Gewohnheiten aufbauen können und dadurch abnehmen und äh, dadurch ähm, sich wohlfühlen in ihrem Körper. Schön. Was ist die wichtigste Nachricht, die wichtigste Message für deine Kunden und Kundinnen vor allem? Egal wie du denkst, dass du aussiehst, egal wie dein Körper aussieht, egal welches Gewicht äh, bist du oder hast du, ähm, Du bist liebenswert, du bist gut genug ähm, und du bist gut, Punkt, weil du du bist. Und das Gewicht oder Aussehen ist einfach eine zusätzliche Sache. Welche drei Praxistipps hast du für unsere Kunden und für mich, um ab heute fitter und leistungsfähiger zu sein? Mmh. Okay. Äh, erstmal Wasser trinken. Wasser, Wasser, Wasser, Wasser, Wasser. Sehr wichtig für unseren ganzen Körper, aber am meistens auch für unseren Metabolismus und, äh, und weiter. Ähm, zweitens Bewegung. Jeden Tag Bewegung. Und Bewegung muss nicht jetzt äh, zwei Stunden Workout im Fitnessstudio sein. Ähm, Bewegung kann auch Spaziergang sein. Also Bewegung kann mhm. auch 10 Minuten Stretching zu Hause sein. Einfach jeden Tag was tun. Ähm, und dritte, ähm, mehr Gemüse integrieren. Ähm, also mehr Gemüse, entweder ähm, gekochte oder, ähm, äh, oder frisch oder egal. Also einfach in jede also versuch mal in jeder Mahlzeit äh, mehr Gemüse äh, dabei zu haben. Also Wasser, auch wenn Kaffee besser schmeckt, Wasser, Bewegung und Gemüse. Genau. Okay. Was hat dich motiviert in so herausfordernden Zeiten wie diesen, in denen andere es nicht wagen? Was hat dich motiviert, dich jetzt selbstständig zu machen? Ähm, ich wollte lange selbstständig sein. Ähm, also ich war schon lange in diesem Bereich. Das hat mich von Kindheit sehr interessiert. Äh, da, damals hat meine Mama auch viel äh, zugenommen. Also sie hat... Äh, abgenommen. Äh, also sie hat... Ähm, 30 Kilo oder 35 Kilo ungefähr ähm, einfach äh, abgenommen, als ich zwölf war. Und damals habe ich immer angefangen zu fragen, okay, also wieso? Was ist das Essen? Wieso isst, isst du das nicht oder das nicht? Und was, was ist diese ganze, also natürlich Umstellung ne, zu Hause? Ähm, und seitdem war ich in diesem Bereich, hat mich sehr interessiert, habe ich das auch studiert ähm, und äh, damals auch in Israel, woher ich komme und ähm, hier auch den Personal Training und so weiter, äh, habe ich weiterentwickelt und ähm, ich habe verstanden, ich habe wirklich also, so viel Erfahrung und so viel Wissen, äh, um andere Frauen wirklich zu helfen, also wirklich was beibringen. Ähm, und irgendwie konnte ich das nicht nur bei mir behalten ähm, und das hat mich sehr motiviert. Ähm, und vor allem jetzt in dieser Zeit, wo äh, viele von meinen Kunden auch viel mehr äh, Homeoffice machen und weniger bewegen, äh, dachte ich mir, okay, also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, äh, um die, diese Unterstützung, diese Frauen zu geben. Die Gründung ist ja jetzt schon einige Wochen, Monate her, wie ist es gelaufen seitdem? Ja, wow, ähm, viel besser als gedacht. Viel besser als gedacht. <lacht> viel besser Als gedacht, vielen Dank. Äh, also danke auch deine Unterstützung, muss ich auch sagen. Ähm, also ich habe, ich hab irgendwie verstanden, ähm, das geht um viel natürlich praktische äh, Sachen, also Sachen, die ich machen, tun natürlich jeden Tag und so weiter. Aber das geht am meisten um mein Mindset und wie ich das mir vorstelle und wenn ich mir äh, das vorstelle, okay, also diesen Monat werde ich richtig guten Monat haben, dann kommt es irgendwie doch so, weil dann sind meine Aktionen genauso und, und was ich genau tue jeden Tag, das, das alles läuft genau in der Richtung. Äh, natürlich gibt es auch Tage, wo das nicht genau das ist, aber ähm, dann schnell, ähm, also, dann, dann schnell gehe ich wieder in meine positive Mindset und ähm, bearbeite ich erstmal daran. Also ich habe so verstanden, dass nicht immer das Kampagnen was ist, sondern hier mein Mindset. Ähm, und wenn ich das verbessere, <lacht> wird mein Kampagnen bestimmt auch besser. Cool, Glückwunsch. Danke. Was waren die größten Herausforderungen bei der Gründung? Ähm es gibt viel, <lacht> aber am meisten glaube ich, bei mir zumindest, ist erstmal Time-Management. Da habe ich immer noch, also damals haben wir auch mit Coaching darüber gesprochen, aber habe ich immer noch so Kleinigkeiten, wo ich denke, nein, aber ich kann besser sein oder ich kann mehr produktiv sein. Um, was ich glaube diese Gedanke werde ich bestimmt immer haben ich kann mehr ich kann besser ne? uh, was auch gut ist aber ich glaube uh, Time Management ist bei mir noch um, ein ja, eine Herausforderung um, noch eine ist wahrscheinlich ist wie vorhin gesagt also auch diese Mindset wo, um, wo die Tage die nicht so gut sind dann kann man wirklich in so eine schlechte Mindset gehen und denken, oh mein Gott, also wo, woher kriege ich noch Kunden oder was mache ich jetzt zunächst oder was ist der nächste Schritt und das ist auch Herausforderung, weil das ist wie so, ja, also einfach Training für, für, für den Gehirn, weil, ne, also einfach immer zurück zum Denken und immer zurück zum Positiv, ähm, was Positiv tun. Was hat dir dabei geholfen, immer wieder dahin zurückzukehren? Ähm, also ich glaube mein, mein großes Ziel einfach, also ich habe immer das Ziel vor Augen, ich habe immer also dieses warum ne? also why also wieso mache ich was ich mache ich glaube das ist das und, ähm, und dann wenn ich ein bisschen so runter mit, mit meinem Mindset, dann, dann, dann gehe ich direkt so, okay warte mal also das ist größer als jetzt mein Mindset, das, also mein Ziel ist größer als ja, als heute, wo ich einfach keine Laune habe. Und wenn ich das dann immer sehe, und wenn das Ziel ist, richtig vor, vor meinen Augen die ganze Zeit, dann, dann hilft das viel mehr, weil dann kann ich ein bisschen schneller zurück von diesem Loch kommen. Sehr schön. Wenn du nochmal in die Zeit vor der Gründung zurückblickst, wo hattest du da die meisten Bedenken? Ängste, bestimmt. Also Ängste von... Wow, ich werde das nicht schaffen. Ähm, ich werde wahrscheinlich nie erfolgreich sein. Was ist Erfolg? Ich werde bestimmt einfach ja, also das nicht gut tun. Ähm, einfach viel Ängste, viel, viel Ängste. Wie siehst du das heute im Rückblick? Das ist ein ne, ne lustiges Ding. Oh. <lacht> ähm, also ich glaube, je weiter man ist. Äh, desto noch mehr Ängste, neue Ängste kommen. Ähm, also jetzt, wenn ich im Rückblick denke, ich denke, wow, also natürlich kannst du das schaffen. natürlich Also wenn ich mit mir vor ein paar Monaten äh, sprechen würde, dann würde ich sagen, natürlich, schaffst du das. Natürlich, das ist es nichts. Äh, aber jetzt habe ich andere Ängste. Ne? Also das ist immer so, jede Stufe äh, kommt was Neues. Aber, ähm, aber wie gesagt, das ist einfach... Was ist jetzt gerade neu? <lacht> ähm, ja, also einfach, wie, wie es weitergeht, also wie kann ich das noch größer machen, also wie äh, kann ich mehrere Frauen äh, helfen und erreichen, ähm, genau. Was waren die größten Erfolge, seit du begonnen hast? Es ist schwer zu antworten, weil ich denke, alles war Erfolg, um ehrlich zu sein. Ähm, also früher hätte ich gedacht, okay, Erfolg ist... Ähm, ein, ja, ein Zahl in meine Bankkonto. Mhm. Jetzt denke ich ein bisschen anderes. Ja, natürlich ist es cool. Was ist es jetzt? <lacht> also ich glaube, jetzt ist mehr, was ist mein Impact? Also was, mhm. wie kann ich, was besser, besser in diese Welt bringen? Also wie kann ich andere Frauen helfen? Also ähm, ja, und, und, und ich denke, das war... Mein größerer Erfolg, sage ich mal, wenn ich jetzt äh, ein, also mein Online-Programm ähm, so äh, aufgemacht und äh, da kamen so viele Frauen, ich, ich konnte das nicht wirklich, also ich bin sehr dankbar, aber da äh, waren viel mehr Frauen, als ich gedacht habe und es war einfach großartig und wenn ich sehe ihre Ergebnisse oder ihre Resultate, dann denke ich mir, wow, also, also das ist Erfolg für mich. Sehr schön. Ja. <lacht> Du hattest dich bei der Gründung entschieden, mit einer Beratungsagentur zusammenzuarbeiten. Was waren die Gründe dafür? Ähm, ich wusste unbedingt, dass ich Unterstützung brauche. Mhm. Ich wusste, dass ich unbedingt ähm, ja, Hilfe brauche. einfach. Aus welchem Grund wusstest du das? Ähm, also wie gesagt, ich wollte seit lange selbstständig machen, mhm. ähm, aber ich glaube, also ich habe davor so eine Zeit, wo ich freiberuflich war, aber das war nicht so erfolgreich, also ne, das, das war ein bisschen, also nicht wirklich ein Business, das war nicht wirklich seriös und ich dachte, okay, also dieses Mal, ich mache das richtig, also ich mache das seriös, das ist ein Business, ich baue mir ein Business, also mein Traumbusiness auf und da, dazu brauche ich Hilfe mhm. und das war unbedingt wichtig für mich. Warum hast du dich für die X-Group entschieden? Weil wir uns natürlich sehr freuen. Was hat den Ausschlag für uns gegeben? Ja, ich, ich, ich freue mich auch natürlich. Das war die beste Entscheidung. Also ich habe von der X-Group vor, glaube ich, drei Jahren gehört oder vier Jahre sogar. Und wie gesagt, damals, als ich mich selbstständig machen wollte, dann war ich immer so online gesucht, Events oder... Irgendwas mit Business, also wo, wo, wo ich so quasi mehr Informationen haben kann. Ähm, und da habe ich äh, die ex group auf äh, so Meetup-Event äh, gefunden und dann war ich hier tatsächlich, also in diesem Büro vor, wie gesagt, drei oder vier Jahren. Ähm, ja, und davon habe ich gehört und damals auch sogar, ich weiß noch zu sagen, also ich kann dir mal zeigen, also ich habe so ein, ein äh, Heft, da habe ich alles geschrieben. Und dann damals dachte ich mir, okay, also diese, ne, also diese Agentur, also irgendwas in, hier hat mir gut gepasst. Und dachte ich mir, okay, das, äh, das bleibt hier in meinem Kopf. Und dann drei Jahre später oder vier Jahre später, ähm, ja, äh, bin äh, zu euch gekommen. Das Heft will ich unbedingt nochmal sehen, wo du das geschrieben hast. <lacht> ja. Du hast mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, mit verschiedenen Coaches und Beratern in diesem Prozess. Ja. Wie war das für dich mit verschiedenen Experten zu arbeiten? Ich fand es sehr cool. Ich glaube, jeder bringt sein, seine Erfahrung, seine Wissen natürlich. Also jeder hat was anderes. Und ich glaube, das gefällt mir, weil ich denke, wir können von jedem was lernen. Um, und vor allem Coaches, also Coaches haben mehr Erfahrung als ich wahrscheinlich in diesem Bereich, um, dann ja, ich denke einfach, das hat einfach Gutes getan. Was hat dir besonders gut gefallen in der Zusammenarbeit? Um, diese Unterstützung. Mhm. Und das ist genau, was ich damals gebraucht habe, um, weil das war, um, ich habe das Gefühl, dass ich nicht allein bin. <lacht> natürlich, das ist mein Business. Das ist natürlich also mein, äh, also ich bin dafür äh, also zuständig und natürlich äh, nehme ich auch das alles. Aber ähm, ja, aber das ist halt das Gefühl, dass okay, es gibt jemanden da. Ich kann jemand noch was fragen. Also ähm, und das, das fand ich sehr wichtig. Das freut mich sehr zu hören. Würdest du uns weiterempfehlen? Ja klar, ich habe doch schon äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie gekommen sind oder nicht. Also ich habe deine Rezession gelesen auf Google und auf of Expert. Vielen Dank dafür. Was sind die drei wichtigsten Learnings, die du anderen Gründern weitergeben würdest? Also erstmal habe ich das vorhin gesagt, <lacht> ähm, aber Mindset. Ähm, also Mindset auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn man am Anfang allein ist, also mhm. wenn das Einzelunternehmen ist, ähm, also Mindset, das Wichtigste, ähm, also einfach sehe, dass du ne, also im positiven Mindset bist, die, die Leute, die ähm, in deiner Umgebung auch positiv sind und auch dich unterstützen können, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, zweitens, ähm, also, hab keine Angst, uh, Hilfe zu fragen. Das habe ich vorher gehabt. Uh, aber wie gesagt, also wir brauchen alle Unterstützung in irgendwelchen hm. Bereichen ne, im Leben. Also, und das ist wichtig. Uh, und drei, hab auch Spaß dabei. Hab auch Spaß dabei. Weil manchmal nehme ich auch mich zu seriös. Und dann denke ich mir: hey, also, das Leben will niemand hier. Also, weiter lebt nach, ne? wir alle gehen. Also, irgendwie, die Zeit ist jetzt. Mach Spaß dabei. Was ist, ist, ist eine Erfahrung und es kann nur positiv sein. <lacht> Mindset, um Hilfe fragen und Spaß haben. Ja. Den hatten wir in jedem Fall. Yay. Yeah. Die wichtigste Frage, die unsere Kunden und mich interessiert: dürfen wir noch Schokokuchen essen? Ja, natürlich. <lacht> ja, ganz Dank, Danke, auch. sehr beruhigend natürlich, ich esse auch äh, ab und zu. Ähm, und das, das ist genau das Ding, was ich auch meinen äh, Kundinnen beibringe. Ähm, das ist alles Balance quasi, äh, Idee. Das bedeutet, Essen ist Essen. Essen ist nicht gut oder schlecht. oder Also Essen ist einfach Essen. Die Frage ist, wie wir das sehen und wenn ich denke, okay, also ich bin in Diät und darf ich keine Schokolade oder darf ich keine Kuchen essen, ähm, dann werde ich so einfach ähm, irgendwelche Gewohnheit davon lernen, dass ich das, das ist verboten und dann irgendwann werde ich so eine Craving haben und dann esse ich nur Kuchen. Ähm, und das passiert auch viel, viel zu oft. Wenn äh, wir in so einen Diätrhythmus gehen und dann äh, nehmen wir ab, super, aber dann nach einem Monat oder zwei Monate dann nehmen wir wieder zu und doppelt so hoch, äh, wie wir abgenommen haben. Also das macht keinen Sinn und wir wollen das nicht mehr. Nein, das wollen wir genau. nicht. Genau. Gut, also lieber jeden Tag ein Stückchen Schokokuchen. vielleicht, aber wir können doch davon noch sprechen. Gut. Vielen Dank, Remy. Schön, dass du heute hier warst. Liebe Zuschauer, wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne den Like-Button und abonniert den Kanal, damit ihr zukünftig auch solche Videos mitbekommt. Wenn du Fragen zu deiner Gründung hast, stell sie gerne unter den Kommentaren.